Hallo zusammen, ich bin Ivan Lanz und bin hier im zweiten Lehrjahr als Kaufmann EFZ bei der Avag Automation AG. Ich zeige dir heute die Tätigkeiten, die wir hier haben in der Anfrage. Kommt doch mit! Im Verkauf bekommen wir täglich neue Anfragen und die tue ich zu einem Angebot umwandeln. Wenn ich das Angebot verschickt habe und der Kunde es bestellt, dann gebe ich es weiter an die Konstruktion. An der Lehre als Kaufmann gefällt mir, dass ich während meiner drei Lehrjahre in verschiedenen Abteilungen arbeiten darf und die abwechslungsreiche Arbeit. Ich bin Elena Vacci und beginne im vierten Lehrjahr als Konstrukteurin EFZ. Ich bin gerade am Auftrag dran, wo mir vorhin gegeben hat. Meine Hauptaufgabe ist das Modellieren von Bauteilen in unserem Zeichnungsprogramm im CAD. Wenn ich alle Bauteile aufgebaut habe, dann baue ich sie zu einer virtuellen Baugruppe zusammen. Anschließend erstelle ich die technischen Unterlagen, wie zum Beispiel Zeichnung, Stücklisten und Bedienungsanleitung. Ich bin der Niklas, ich mache eine Lehre als Konstrukteur und ich habe jetzt gerade mein Werkstattpraktikum. Und jetzt tue ich in der Elena ihre Zeichnung an der Fräsmaschine. In meinem Praktikum tue ich vor allem drehen, bohren oder fräsen. Wenn mir der Konstrukteur seine Zeichnung bringt, schaue ich die an und fertige die nach dem Mass fertigen. Ich bin Josef, ich mache hier am Anfang die als Polymechaniker und jetzt soll ich das von Niklas bekomme, in eine bestehende Anlage kompilieren. Mir gefällt an meiner Lehre, dass ich viel mit meinen Händen arbeiten kann, aber gleich noch ab und zu am pc arbeiten Wenn ihr ein Teil von Fertigung bekomme, hole sie in eine bestehende Anlage ein. Und wenn die Anlage fertig ist, wird sie zum Kunden geliefert. Jetzt hast du einen Einblick in unseren Berufsalltag hier bei der Anfang, als Konstrukteur, Polymechaniker und im KV. Wenn du Interesse hast an unseren Prüf, hast, dann bewerte dich doch noch heute. Wir freuen uns auf dich!